Frau Präsidentin! Herr Yüksel und Frau Schneider, hier an dieser Stelle in dieser Debatte die Flüchtlinge vorzuschieben, ist politisch schwach und menschlich unglaublich hässlich. Und Herr Ünal! ist doch echt verlogener Dreck. Sie hatten zwei Monate Zeit, sich einzubringen und diesen Antrag mitzugestalten und jetzt hier zu stehen und zu sagen, der Jugendschutz ist nicht drin, ist einfach nur sowas von verlogen. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Hören Sie sich eigentlich mal selber reden, können Sie in den Spiegel schauen? Ich glaube nicht. Das ist einfach nur widerlich. Ja, jetzt sitzen Sie da mit einem selbstgefälligen Grinsen und zeigen eigentlich, wie scheißegal Ihnen doch das Ganze ist. Schade. Herr Lammler, ich habe Ihnen jetzt das Mikro abgedreht, weil ich finde, jetzt fängt es an, dermaßen unparlamentarisch in der Ausdrucksweise zu werden, dass ich auch Ihre Erregung nicht mehr verstehen kann. Für die, für die wiederholten Ausführungen, die den Begriff Lügen, Verlogen, Dreck betreffen, rüge ich Sie. Und für den Fäkalausdruck rüge ich Sie gesondert. Und ich erwarte, dass das jetzt aufhört, weil damit auch die Debatte, die Sie führen wollen, wirklich ins Gegenteil verkehrt wird. Ich schalte Ihnen das Mikro wieder ein, damit Sie die restliche Redezeit haben. Kommt noch ein Ausdruck vor, ist es sofort wieder aus. Ich war bei, ich war bei widerlich. Ich hoffe, das ist noch ein parlamentarischer Begriff. Und Es ist widerlich, wie Sie mit den Hoffnungen der Menschen spielen, der Hoffnung von Patienten, die in die Kriminalität getrieben werden. Es ist widerlich, wie Sie mit den jungen Menschen spielen, die viel zu früh mit Polizei und Staatsanwaltschaft in Konflikt geraten und ihr Leben lang gebrandmarkt werden. Es ist widerlich, wie Sie Geschädigter für Hohen, die mangels Qualitätskontrollen ernsthaft erkrankt sind. Heute hier hätten Sie die einmalige Möglichkeit gehabt, das alles zu verändern. Aber Sie zeigen, jetzt auch gerade mit Ihrem Geklatsche, Sie wollen das alles nicht. Einfach mal den Menschen da draußen zeigen, dass Sie zu Ihrem Versprechen stehen und nicht nur bloß drum rumreden. Das wär's nur. Das wäre eine nette Abwechslung. Die, die Und wie erklären Sie das eigentlich all ihren Leuten? Wie erklären Sie das der eigenen Parteijugend, die seit Wochen im Jointkostümchen durchs Land zieht? Ja, in Wahrheit benutzen sie diese noch, um sagen zu können, dann später am Wahlkampf, hey, wir machen ja auch irgendwas Zeit, mit Cannabis. Bitte. Wissen Sie was, die grüne Jugend die Jusos, sind nur ein fester Bestandteil dieser riesengroßen Verarschung. Ohne es zu wissen. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Herr Kollege Lammler.